Oh, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Weipert und meiner ist mario Master. Aber wir müssen euch zurück zu Let's Play Yoshi's Crafted World. Ja. Äh, letztes Level im Außenorbit. Tam auf der Raumstation. Ja. Cool. -Station. das Los mal rein da. rein da. ne? Ja. Sieht so bei haben der ja voll schön. Ja, Das ist, Space das ist voll abgespaced Geld. <lacht> oh. <lacht> Beweg dich. Jemals. Beide. Also wir haben beide keine Ei bekommen. Neustarten. <lacht> <lacht> <lacht> What's up? What's up? Was zum? Warte, Ja, die Hero ist gestorben. Alarm. Alarm. <lacht> was war das für eine Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob unten irgendwie war oder ob war... Ähm, gezogen, okay. das ist im Hintergrund passiert. Ja, was? Ich habe nicht mitgekriegt. Oh, oh auf, gesehen. Ach, da gesehen Asteroid man kann eigentlich so einen Schlag Oder war Da war da irgendwas direkt beide direkt bereit Guten Beits. Alle, ich dreh voll durch. Ah. Okay. Muss ich mal Zeit warten, muss ich drum. Okay, wollte schon sagen. Der nächste Asteroid kommt bestimmt. Ja. Er ja, ist Oh Gott. Warte, was kann man auch machen? Wir haben da Kommolette. Hab ich schon. Oh. Er hat Eier ausgespuckt. Aus. Yeah. Das ist ja Kann man den <lacht> kommt. Oder Planet. Ja. Lächeln auf dem Gesicht. Schön. Oh, ich habe ja das ähm, mal da. Wie da Ich Hey, ich habe, es ist nur ein Komet, ja, der uns alle zerstören könnte und jegliche Zivilisation auf diesem Planeten. Ja, darum muss ich von darum. Okay. Äh? Boah. <lacht> Was ist denn jetzt passiert? Muss allein ja. Wie kann die Ozeane überhaupt noch so lange standhalten? Ja, leider nicht weil normalerweise, wenn ein so, so ein Asteroid oder ein Meteorit kommt, äh, ist es vorbei. Mal auf! Mal auf! Ich bin schon die ganze Zeit am Klopfen. Hier, oh. open the door, we have your baby. Unfortunately, no, she can read. Also die Stücke mal zurück. Also. Wir lecken wir hier ran. Ist dann falsch. Ah, Bin mir Wenn wir sie haben, noch viel falschere Sachen schon gesagt. Falschere Sachen? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Warte, wer war nie denn? Wieder kommen. Wieder? Ja. War so irgendwie so ein Luftschip, der gerade vorbeigekommen so ist mit so schein reißt. Ich, ich kommt nicht wieder. Ich glaube, es war nur da, da um den abzuwerfen. Aber wenn du dich da mal nicht täuscht. Oh mein Gott sagt doch, oh mein Gott Ich komme mir nicht vor wir sollten da weggehen ja oh ich drehe voll durch ich oh. oh, komm mal da rein Ich weiß es nicht da da hier ist so ein Schiff da meine ich da kommen wir gar nicht hin so. alter wir haben Laser in der Hand nein ja. oh, nein warte wir müssen irgendwie da hinten hin ja. Oh, jetzt geht er. sich um. Ja. Gar nicht hin. oder Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. hin. Ja. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die schieben uns jetzt gleich wieder zurück. Ich sagte, die schieben uns jetzt gleich zurück. Danke. War endlich weiter. Genau. Ich mal etwas, was, was ist nicht versucht hier ununterbrochen umzubringen. Ja. Ich meine nur Tempo, ja. Oh Oh mein Gott. Oh, oh mein! Müsst wecken. Ah, warte. Jetzt gar nicht. Oh mein Gott. Hast oh. du noch voller Erzen? Nein. Hör nicht mal auf. Mit Kopf dadurch. Wow! Wir haben nicht alle Ärzte. Aber wir haben alle Münzen. Wir haben nicht alle Ärzte. Aber wir haben alle Münzen. Wir haben nicht alle Ärzte. Wir haben alle Münzen. Aber wir haben noch nicht alle Ärzte. Ich ist mich besser gehört, als du das sagst. Hallo, du verloren. Alles aus. Das ist das Leben jetzt für dich zu Ende? Ja. Boah. Was ist, wenn ich sage, wir kannst jetzt wieder Geld ausgeben? 250? Ah, wird immer teurer kann man drei Stück holen ne ja Mann das ist voll scheiße aber die drei Münzen sind äh, die drei Eier sind das unsere hier hier shut up and take our money Gold Gold Gold Gold Gold Gold nein nein, nein. nein. kein Gold nur <lacht> falsches Gold hm. was haben wir hier Mahlzeit was noch ein Cyber. Also jetzt auch durchdrehen ja. deckel mit stern mit stern er ist ein stern deswegen ist er weltraum versteht ihr ja alles was stern ist ist weltraum Und was habt ihr denn gedacht habt ihr wirklich was anderes gedacht schämt euch immer weiter zur froh sind haben wir äh, ja ja ich so. glaub, wir haben 15 so viele haben wir gerade noch ja, gerade mein gerade eben ne? wenn er jetzt aber noch eine haben will dann, dann wird knapp dann wird es aber knapp oh gott, der <lacht> hallo äh, herzlich willkommen ja, die soll mit so einem katzen grinsen <lacht> gott <dieser> frosch alles <lacht> mit dem los <lacht> Ich war mal ein wunderschöner Prinz, küsst mich. <lacht> okay, machen wir das Level Flussfreude. Oh nein! Siehst du, was ich da sehe? Warte. Okay. Diese riesen Fische, die uns in Woodywood immer aufgefressen haben. Ja, die Ja. Ich ahne Schlimmes bei dem Level Flussfreuden. Weil es sind keine Freunde, es wird ein absoluter Albtraum. Schon ich ist Komm echt gut vor. Was hat auf diese Pizza? Äh, Pacman. man da drauf. Oh Ich wollte eigentlich die Münzen abtreffen. Laudi. Genau Warte. Du. Und da kommt er. Wow. Hah, habe eine Dose abgeworfen. Ich bin so ein so ein Badass, ey. Hm. Alter, Alter! Ach, ich vergesse, dass ich nicht schwimmen kann. Gott, da ist er, ne? äh. Nein, was machst du? Nein, nein. Oh. Ich habe Wasser schon berührt. Nein. Was? Mann, bin ich gut. Hast du gerade ja. gebrochen? Ja. Also komisch geguckt hat dir nicht gefallen, ne? Genau. Feuer! Alles, was dem Bonne oh. nicht, nicht gefällt, wird abgeworfen. Oh. Du bist ertrunken! Daniel P. Okay. Nein! Oh, oh, nein, das du bist ja wieder da. Ja. Du hast nicht mehr. Nein! Oh. Äh. Das ist jetzt irgendwie blöd, du das kann. Alles ab, da ist noch, noch was. Ja, ja, ja, ja. Komm, komm, komm, trag mich. <lacht> <lacht> Ja, ah. oh Ich glaube, der Luft ist es sicherer. Meinst du, es sicher? Ja. Ah. Nein! Ich hab aufgefressen. Ja, ich hab's gesehen. Was? Oh, was? Oh, oh, oh, oh, oh. oh, oh. Okay, was schon sagen. Was? Ich hab irgendwas abgeworfen. Nein, dieser blöde Scheißer. Oh, ich kam da aus dem Wasser raus irgendwie. Äh? Ah. Das hier ist taktisches Sterben. Wisst ah. ihr, wie taktisches Sterben funktioniert? So. Na, jetzt habe ich wieder 10 Herzen. Ja. Cool, ne? Ja, für wie lange noch, ne? Sind mal die. Das ist? Sind mal gegen uns der Feind. Der ist auch blau. Was ist denn, das ist denn hier mal gegen uns der Feind? Ah! Der kam auf uns zu. Der kam mit Aggression und Vorteilen auf uns los was? Nani? Schenk. Ha. Wasser? Wie bin ich noch am Leben? Keine Ahnung. Blume. Nein. Deswegen war ich die Beine. <lacht> Warte, Ey. Also, da kommen wir zurück. Okay. Hm. Dein Leben ist wichtiger als meins. Du hast 20 Herzen. Genau, dann geh mal allein. Jetzt musst du mir kommen. einfach alles frisst, das Ding gesehen? Ja, echt nicht damit gerechnet einfach kaufen, Wir können hier nur? Ja. Ist das Ding ab Ne? Nein. Nein, <lacht> oh Gott. Oh Gott. Sehen. Der kommt von links. Lauf. Lauf forest, lauf. Oh Gott. Aber die letzten drei. Da muss da irgendwo eine Blume sein. Oho. Da. da. Oh Wart. Nein. Natürlich. Getroffen. Oh. Warum? Noch. Oh. <lacht> Nimm das. Und das. Wir haben noch was Zeit. 20 Minuten. Vielleicht noch für ein Level. Ja. Plus Freuden, das stimmt überhaupt nicht, wir hatten keine Freude. Ja. Wir haben nicht vor Freude geschrien. Wir haben vor Angst geschrien. Vor Angst und verderben. Angst, Terror, verzweifeln. Ja. Flip flop flop. schon wieder diese Vögel. Schon wieder diese? Nein. Nicht die. Nein, diese kleinen weißen Vögel. Achso, diese kleinen weißen Vögel, ich dachte jetzt diese, diese Vögel mehr mit den Stacheln. Was? So, no. oh. How did you do that? Ne? Optischelose. Oh, Macht <lacht> ich ganz verpasst ja diesen Bosskampf. Wir haben einen Bosskampf gegen eine optische Lerozierung gemacht. Ja. Der <lacht> Er denn? Was, was denn. er <lacht> ja. werde uns retten! Oder uns ins Verderben stürzen. Ja. Alter! Schenk. So ja. bestimmt. Ja. ja, gut. Na ja, gut, guck nach. Wenn ich in den Hintergrund gehe. Da hinten. <lacht> Bereit? Moment. So jetzt. Oh. Ja, mein Gott. das war schnell. Man könnte meinen, das Zweitwärtsspiel einfach. Ja. Verrückt, ne? So, na, kommen sie immer na, ja. Oh. Oh. Und her, ja alles hier eine optische illusion Und schon wieder mein gehen einschalten ey. optische illusionen ne? ja. Ja, da ist wenn man ein abgrund sieht obwohl ein Zug ist Was? das macht überhaupt keinen <lacht> sinn das wäre passiert wo In 3d world glaube ich also nicht, Wenn wir haben so im Zug hinterher laufen mussten. Stimmt, ich erinnere mich. Habe ich gedacht, wir ein Abgrund, aber da war eigentlich wirklich kein nur ein Zug. <lacht> ja, jetzt erinnere ich mich. Jetzt weiß ich wieder. Was machen die hier da unten? Aber Uns wehtun. Wir sind in unser Reich eingetreten. Seid in unser Territorium eingebrochen. Und wir zeigen euch jetzt, was wir mit dem machen, die in unser Territorium einbrechen. Aua! Dreck. Dreck! So ein Drag. Alter! <lacht> Können noch meine Eier loswerden. Kannst, mich nicht, kannst du doch nicht machen mit mir? Das sieht nur so aus, als würde ich die Aggressiv werfen. <lacht> ah ja, ich <lacht> get. Rosenblätter. <lacht> Rosenblätter. <lacht> Dio als eine Karriere als Gärtner wäre gut. Ja. Die und Dio Gärtner wäre. Stell ich das vor. Er kümmert sich um eure Blumen. Sie ein abgrund. Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Ich weiß es nicht. Nein, hier geht's noch weiter. <lacht> halt, ah. Ich glaube, da geht's weiter. Ja, wir müssen uns hier umgucken. Ne. Ne. Ah. Ich glaube, da geht's weiter. Jo, da geht's weiter. Ja, das ist mein Schuh. Nein, nein, noch nicht den Chickpoint. Ich traue dem ganzen nicht nach dem einen mit diesen Lean-Viechern, ja, der Stachlies. Warum hat nicht wie die Keine Ahnung, mir egal. Man könnte die meinen, zu zweit ist das leichter. Ah. Nicht auch? Ja. ja. Jetzt kann man von hier aus hinten. richtig und da sind bestimmt noch drei rote Münzen. Ich hab's gewusst. Und jetzt aktivieren wir den Checkpoint. Dann haben wir alle eingesammelt. Nicht so überstürzt darunter springen. Oh Gott, es also, hat so eine notische Wirkung. Ey. Ein Tetris-Blog. sieht das aus? Ja, ich weiß. du, du, du, alles. dann war eigentlich nicht mehr schaffen. Für jedes Ei, dass wir noch im Ziel haben, kriegen wir eine Münze, glaube ich. Ja. Wir brauchen oh. kein Geld. Wir brauchen kein Geld. Ich hasse Geld. <lacht> ich hasse Geld. Boom. <lacht> <Ich hatte Geld. lacht> oh. Boah, wir haben es geschafft. Gut. gemacht. Nice Sache. Ja. Wie viele Level haben wir heute abgeschossen? Drei. Drei In diesem Kann Part, nicht. ja. Ja. Ja, dann geht's im nächsten Part Solar Zoom. Dann noch ein Match-Level. Ja. Also wir kommen fast zum Ende. Ey. Ich glaube, danach kommt nur noch der eine. Ja. Geile Sache, ey. Gut. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn das heißt Yoshi's Crafty World. Bis dann und ciao. Bye bye. bye.